Tim. Täglich mobil. Es gibt eine Online-Plattform, die man auch über das Handy bedienen kann, wo man das Auto einfach buchen kann je nach Uhrzeit. Naja, das was man auf dem ersten, ersten Blick kann man nicht sagen, was man mit dem Ohr merkt ist, dass es einfach total leise ist, wenn man Gas gibt und das Auto weg und das macht dabei irgendwie keinen Wuchst, Das ist super. Das ist wie im Science-Fiction-Film ein bisschen. Ich verwende es eigentlich hauptsächlich für so Stadtfahrten zum Ikea-Fahren und so, wo man irgendwie ähm, viel einladen muss. Ich glaube schon, dass man ein Team brauchen kann, ja. So wie in meinem Fall, wenn man nur ein Auto hat und mit zwei Personen fahren muss, oder wenn man kein Auto hat. Also bei mir ist es so, ich fahre in der Stadt hauptsächlich mit dem Fahrrad, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, auch in Zukunft, wenn ich größere Dinge zu transportieren habe, was auch immer, einfach auch mir das Carsharing-Auto zu nehmen. Ein Service der Holding Graz-Linien.